aus den 50er Jahren aus Düsseldorf und jetzt im Startlauf ausgerüstet mit jeweils zwei Vierzylinder 130 PS starken Gipsy Major Flugzeugen, das erste Reise- und Verkehrsflugzeug der irischen Fluglinie Air äh, Lingus Transport bzw. Personentransportgeschichte gleich Sie ein Joffrey de Herbland Memorial Flight hier über der Hanweide zum 13. Holzhammer Festival. Dankeschön. Ja, Stefan Kraus, Stefan Reuter, Ingo Presser, der jetzt von äh, links wieder in die Formation einfliegt. Jetzt mit einer leichten Rechtsgruppe Platz machen für die nächste der Helmh-DH-102 beim Hanweider Air Race, Stefan Heuchner, der sich nun an den führenden anschließt, und Stefan Kraus, der Platz macht für die Nummer 4, der Air Lingus im Hanweider Air Race, der 2 motor Stefan Euchner aus Karlsruhe, Baden, ebenfalls ein traumhaft restaurierter oldtimer Die dritte Maschine, die heute noch kommen wollte, hat sich bislang in Funk noch nicht gemeldet. Wir hoffen mal mit dem noch zusammen, denn dann wären es morgen drei dieser. Der Heavenland darf sieben in der Zeit in Europa noch zugelassen im Moment. Ja, davon immerhin zwei auf der Arbeit.